Ja, Im nächsten Video zeige ich euch doch mal die besten Übungen mit dem Gymstick. Ich liebe das Teil. Einfaches Prinzip, wir haben Widerstandsbänder, wir haben Schlaufen und wir haben einen Stick, den wir teilen können. Das heißt, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, den könnt ihr überall mit hinnehmen und damit zu Hause trainieren.